Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die TGS 2019 ist gerade voll im Gange. Also die japanische Game Show, wo viele japanische Neuheiten dann ähm, präsentiert werden. Unter anderem auch der neue Trailer von Kingdom Hearts Remind. Also von dem DLC für Kingdom Hearts 3, äh, auf den ich sehr lange gewartet habe. Und jetzt ist der Trailer draußen. Und ich wollte mal eine Reaction dazu machen. Also, ah, erstmal die Kopfhörer anschließen. Okay, I'm ready. My body is ready. Ah! My body is ready. Okay, mal gucken. Der ist ja auch nur knapp zwei Minuten lang, also wird da wahrscheinlich nicht so viel äh, stattfinden. Mal schauen. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Ich brauche natürlich Subtitles. Das verstehe ich ja nichts. Also nochmal. Already existed during that time. Was? Was? Was? Ich hab... Ich hab irgendwas gedrückt. Mann. Okay, Versuch Nummer 3. Existed during that time. What? We we welche? Was? Was? Okay. Oh Axel. Mit den. Oh nice, mit den check Oh nice. Oh, nice! Das sieht ja geil aus. Ich hab ihn noch nie mit den Chakams-Kämpfen sehen. In Kingdom Hearts 3. Das sieht echt nice aus. Okay, What? What? Data Battles oder was? Data Battles? Sag mir ja Data Battles. Oh, jetzt kämpfen wir mit Aqua gegen Terra. Ach, warte mal. What the fuck? Ist das etwa die Timeline? What? Warte. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Warte kurz. Warte, ich muss erstmal verarbeiten, was, was hier gerade alles gezeigt wurde. Ich komme gerade nicht hinterher, bei mir rödelt es und knattert's und dampft's im Kopf. Also das ist jetzt, was ist das? Ist das die Timeline? Ich meine, man sieht Zora überall hier nicht in den Kämpfen, ne? Bedeutet für mich, das ist vielleicht die Timeline, wo... Nee, das kann nicht sein. Alter, what? Ist das vielleicht eine, eine alternative Timeline oder so? Aber ich meine, in Kingdom Hearts 3... Sind sie doch alle direkt am Anfang, oh Spoiler by the way, sind sie doch direkt alle am Anfang des Kampfes, äh, quasi gewanischt. Also die haben schon direkt verloren, da kam es gar nicht erst zu diesen Kämpfen, wo Sora nicht hätte da sein können. What? Okay. Aber, was ich ziemlich cool finde ist, ich glaube wir spielen dann tatsächlich auch mit, unter anderem mit, äh, Aqua und Axel und so. Excel Foley. Oh, das sieht so geil aus. Diese, dieses Teamwork. ist das? der Meister? Ist das der Meister oder Meister? Okay, das ist die Szene, wo die beiden aufeinander. Nee, das ist eine andere. What the fuck is going on? Da war das da zeichen Das bedeutet ja wieder zurück zum Anfang. Von Anfang an. Da Capo, Alfine. Also aus der Musiktheorie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe hier. Ah, komm, hier. Dieses Symbol, das ist ein musikalisches Symbol. Da Capo, Alfine. Oder einfach nur da Capo. Das bedeutet von Anfang bis zum... Ja, bis zum Punkt. Bis zu dem Fine. Spielen. Also, übertragen auf Kingdom Hearts bedeutet das... Ja, dass wir wieder zum Anfang zurückgehen. Aber... Ich habe keine Ahnung. Egal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Nicht vergessen. Revanchieren, abonnieren, vor liken und kommentieren, was eure Theorie sein könnte, wo das spielt. Das würde ich auch mal ganz gerne wissen. Lasst uns doch mal in den Kommentaren diskutieren. Was könnte sich dahinter verbergen? Was soll das mit dem Dakar-Polphine? Wieso, wieso ist das eine Zeitlinie, wo Soran nicht existiert? Obwohl die eigentlich in der ursprünglichen Zeitlinie äh, noch nicht mal zum Kämpfen gekommen sind, sondern alle direkt gestormt wurden. Ja, was sind da so eure Gedanken? Würde mich mal interessieren. Und das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video.